Herzliche Wünsche der himmlischen Wesen an alle himmlischen Heimkehrer für die kommende Erdenzeit! Alle himmlischen Wesen, die bei der Botschaftsübermittlung des Liebegeistes jedes Mal beim Künder anwesend sind und im himmlischen Rückführungsheilsplan freudig und dankbar mitwirken, wünschen den himmlischen Heimkehrern, die gerne die himmlisch-göttlichen Botschaften zu ihrer Bewusstseinserweiterung lesen, besonders für die kommende, aus der himmlischen Sicht unerfreuliche Erdenzeit vor allem eine vermehrte innere Ausrichtung auf den Liebegeist. Nur durch ihre ständige Bereitschaft mit Gott im Ich bin bei ihren täglichen Aufgaben und Pflichten in Verbindung zu treten, ist es ihnen möglich, von innen seine hochschwingenden Energieströme reichlich aufzunehmen, die er für sie jederzeit aus seinem größten, gütigsten und hilfsbereitesten himmlischen Herzen bereitstellt. Nur dadurch sind sie am Tag überwiegend von seinem Liebelicht umhüllt und in der kommenden schlimmen Erdenzeit geschützt, in der sie nun immer mehr Gefahrensituationen begegnen werden. Als reine himmlische Sendboten bitten wir euch jedoch, euch keine sorgenvollen Gedanken um euer Leben zu machen und ebenso nicht auf die finsteren Seelen zu hören, die über ihre Medien für das kommende irdische Jahr Furchtbares für die Menschheit vorhersagen, sondern mir Gott, dem himmlischen Liebegeist, zu vertrauen, dass er alles Erdenkliche mit den himmlischen und höher entwickelten außerhimmlischen Wesen versucht, damit sie in diesem letzten Abschnitt des Erdenlebens unversehrt bleibt. Wir himmlische Wesen wünschen euch immer, dass es euch im Erdenleben gesundheitlich und materiell gut geht und ihr nicht auf irgendeine Weise leiden müsst. Doch bitte versteht uns, wenn wir euch vordergründig wünschen, dass es euch mit der inneren Hilfe des Liebegeistes gelingt eure schlimmen Eigenheiten zu überwinden, die euch durch die Selbsterkenntnis bewusst wurden und viel Leid im Herzen anderer angerichtet haben. Die himmlischen Wesen, die euch als Schutzwesen beistehen, empfinden in ihrem Herzen große Freude, wenn sie an eurer Aura erkennen, dass ihr immer weniger dunkle Stellen auf Weiß und lichter wurdet. Eure Befreiung von den üblen Wesenszügen und eure geistige Weiterentwicklung ist eine innere Beglückung für uns, weil wir durch das Geschaute wissen, dass ihr auf eurem inneren Weg unserem himmlischen Leben wieder ein Stück näher gekommen seid. Wir bitten euch, wenn in der kommenden Erdenzeit die chaotischen Zustände in der Welt zunehmen, nie mit eurer inneren Ausrichtung auf den Liebegeist nachzulassen, damit wir euch in den Gefahrensituationen beschützen können. Bitte denkt öfters an ihn. Denn es ist so wichtig für euch, da euer physisches und seelisches Wohl letztlich davon abhängen. Wir möchten immer, dass euch im Erdenleben nichts geschieht, und freuen uns sehr, wenn ihr unversehrt von dieser finsteren Welt gehen und geradlinig ins himmlische Lichtleben zurückkehren könnt, wo der himmlische Liebegeist und wir reinen Wesen euch sehnend erwarten.